Der Arbeiter macht und wir stehen an den Grenzen des Landes. Wir von den Feldern und wir aus dem Schacht sind als Grenzer auf Macht. Denn zu jeder Stunde schützen wir die Republik, unsere Republik. Denn zu jeder Stunde schützen wir das Vaterland.